Ich verspreche, Gänsehaut. Dem Gefühl bei Bach ist so unglaublich stark und ehrlich. Und es ist so tief. His music speaks to everyone in so many different ways. And we can even see the same piece and be moved differently by it. Mm -hmm. Wenn wir auf den Hofmusikus Bach schauen, sehen wir einfach den schillernden Virtuosen, einen, der in allen Gattungen versucht, das Maximum zu erreichen. Wir haben auch sehr viel Begleitprogramm. Wir haben mehrsprachige Konzerteinführungen von den Forschern selbst gehalten. Wir haben Vortragsreihen. Insofern würde ich sagen, es ist seit vielen Jahren das vielfältigste Bachfest, was wir anbieten. Als Hofkompositeur hat er Serenaden, Tafelmusiken komponiert, er hat diese schillernden virtuosen brandenburgischen Konzerte komponiert, er hat zugleich Kirchenmusik komponiert. He's always experimenting. Bach being able to just sit down and do this stuff, improvising fugues or elegantly constructed contrapuntal variations on themes and that sort of thing. Bach, erleben in Leipzig. This is worldwide, unique. It's a kind of prize you get. It's a kind of, okay, now you are ready to go to the Leipzig Festival and perform Bach. It came as quite a shock to me, to be honest, when Michael Maul asked me to be involved in the festival on this level bei Herrn Besoldenhalb da ist ein neuer Ton das müssen wir aufs Podium bringen You do have a very strong sense in Leipzig that there there is this very strong feeling you know playing Bach there feels a little bit like being thrown into the lions den you know das sind einfach die Orte wo alles begann deswegen haben unsere Bachfest Gäste Tränen in, in den Augen wenn sie dann da sitzen und die Matthäus Passion oder die Haimo Messe hören It's just a city that breathes with his music and uh, and being there on the festival is very, very special. It's a cherry on the cake, it's a treat. Man denkt, ah, das war die Akustik, wofür er auch alles das geschrieben hat. Vielleicht ist er hier gesessen am Orgel und hat hier sich inspirieren lassen. The imagination and the fantasy that people feel when they experience music in those spaces, and consequently also a sense of heightened excitement and, and arousal in a sense. I know that audiences can feel that.